Rede und Antwort stehen kann. Punkt 6 bleibt und dann gab es noch mal einen Punkt 9, aktuelles. Den würde ich allerdings auch ganz kurz dazwischen schieben. Weil wir zu der Teilnehmerliste, die gleich umgeht, würden wir eine Volksinitiative auch pro Fahrrad umgehen? Da kann die YouTube vielleicht zwei, drei Worte dazu verlesen. Äh, dazu. Also da gibt es eine Initiative, die in Ritz, sich auch sammeln, um eben das Land oder die Stadt geht eigentlich ganz Energie, äh, die Fahrradwege zu verbessern. Und dann haben wir haben uns angeschrieben, als Nachbarschaft, immer, ob wir daran teilnehmen. Immer, wenn wir es geöffnet haben, weise ich darauf hin und lasse es umgehen. Damit wir viele unterstützen. Ich lasse jetzt auch umgehen. Da sind äh, Lehre an bei Punkt 5. Noch, also der Erste, der anfängt, bitte noch auf der die fast schon vorläuft. Der Wischott. So, der Wischott, der Wischott. Aber du hast ja kein Parathon. Jawohl. Aber eins ist der sehr. Sehr gut. So, jetzt muss ich mal nach, den, nach dem Namen der genau. Dame fragen: <lacht> ähm, Judith Albaum. Die Frau Albaum. Ja, dann äh, herzlich willkommen in unserer Mitte. Ich kenne jetzt den Status noch nicht. Es ging um die Wohnung von Sascha, glaube ich. Also. Und äh, ja. ja. Vielleicht einen oder anderen kennen mich schon, weil ich eigentlich äh, schon mal hier einziehen wollte. Und dann bin ich der Liebe wegen Ja, und ähm, jetzt würde ich gerne mit meiner Tochter wiederkommen. Die geht Entschuldigung, wieder. ähm, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie hier gefilmt werden, nur dass Sie das wissen. Achso, nee, das möchte ich nicht. Sie sind von da unten. Das ist eine öffentliche Sitzung. Das kann ja nicht. Das ja. Gut, das ist für meine Privatzwecke. Ich habe meiner Ständig nicht dabei, Ja. Der würde normalerweise alles protokollieren. Ich muss alles protokollieren. Ich muss wissen, wer diese Person ist. Ich kenne diese Person nicht, ja? Wollen Sie, dass ich ein Foto mache und Ihre Protokolle aufschreibe? Das ist ja gut. Ich nehme nur mich auf. Ja, King Kong ist wieder unterwegs. Genau, Frau Roth, ja? Frau King Kong ist wieder unterwegs. Na, ich wir sind doch hier einfach gemütlich zusammen. Wir Nein, wir sitzen nicht gemütlich zusammen. Auf keinen Fall sitzen wir mehr gemütlich zusammen. Wir ich habe okay, ich verstehe schon. Selbstverständlich. Ich nehme ja nur mich auf und das darf ich. Für private Zwecke darf ich das. Okay, da könnt ihr machen, was ihr wollt, Leute, okay? Private Zwecke. Jetzt. Zeit war jetzt gut, okay. Wie viele Minuten habe ich denn? Wir haben 10 nach 20, 21 Sekunden, okay? Das geht rucki Zuki, Leute. Rucki Zuki, okay, wenn ich eine Aufnahme mache. So, ich habe Probleme mit Ihrer Frau, okay? Weil die erzählt, ich würde äh, kiloweit mit Dings handeln, okay? Mit handeln. Ich habe Probleme mit uns, weil sie äh, mich alle blockiert, okay? Darum rede ich nicht mehr weiter mit Ihnen. Wir haben Probleme, weil diese ganzen Fenster hier alle kaputt sind. Warum für uns? Wissen Sie das? Ich weiß es. Nächster Punkt. Nächster Punkt ist die Fakultätepang, ja? Was ist mit dem Fakultätepang? Den habe ich doch vor Monaten schon gebracht, okay? Ich bin mal ruhiger jetzt. Ganz ruhig, ja? Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin noch nicht fertig. Das geht von meiner Zeit, Leute. Das geht von meiner Zeit. Das geht von meiner Zeit, okay? Das geht von meiner Zeit, Leute, okay? Ich sag euch nur eins, okay? okay? Die uns wird mit mir kooperieren, okay? Ich bin von der Wir. Ich bin von der Wir, ja? Und ich will, dass der Terrassentür repariert wird. Die ist schon seit letztem Sommer kaputt, ja, Frau Idalle? Schickt ihr mir eine Nachricht? Ja, gut, okay. Ab, ah, ab, ah, ab. Ah. Ich kann nicht mal klatschen, weil ich hier eine Verletzung habe, ganz nebenbei, ja? Wollt ihr das sehen? Nee, zeig ich euch nicht, okay? Aber ich mach gerne den Objektschutz für den Wir, okay? Den Objektschutz mache ich hier, okay? Und ihr könnt nichts dagegen machen, nichts. Ja, jetzt sind Kinder hier, ganz ruhig, ganz ruhig sind Kinder hier, Babys hier. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Das war das Baby weit, ja? Das ist meine Show jetzt, ja? Meine Show. Wie viele Minuten haben wir noch? Zehn, da habe ich ja angefangen. Kann ich zwei Minuten? Drei Minuten, Drei, drei Minuten, neun, zwei Minuten. Drei Minuten, jeder hat seine fünf Minuten. Das kann noch eine lange Show werden heute hier. Ja? Okay, der Bus fährt vorbei, mache ich mal kurz, mal winke, winke, ja? Dafür bin ich ja gut genug, der Türke, der hier gut warten kann, ne? aber heute auch nicht. Vor Monaten habt ihr schon gesagt, wir wollen Präsenz zeigen. Als Präsenz zeige, ist das auch zu viel, ne? Ah, der Dings ist schon weg, natürlich, der weiß, muss ich schon was gemacht ganz am ne? Ich habe noch ein paar Minuten, die werde ich noch nutzen. 2 Minuten und 45 Sekunden, ja? Beziehungsweise 2 Minuten und Sekunden. Diese 5 Minuten werde ich genießen, das ist meine Schluss, okay? Und dann hol ich wieder. Ab. Ihre Frau erzählt rum, dass ich tierweise Drohne habe, ja. Das werde ich vor Gericht klären. Okay? Ihre Frau erzählt noch andere Sachen rum, okay? So, Rot, ich habe kein Problem damit, wenn deine Freunde sich lustig machen wollen, okay? Als Kind drauf. Sie haben mir Schokolade geschenkt letztes Jahr, als meine Familie noch da war, ja? Eine Geöffnete Schokolade. Mit Liz habe ich keine Probleme. Mit ihr habe ich auch keine Probleme. Sie hat schon Ticks wegen mir. Mit dir habe ich auch kein Problem. Mit habe ich Probleme. Sie reden jetzt mit mir. Mit dir Wieso kommen am äh, 27.28.12? Ich habe noch zwei Minuten. Ne? Zwei Minuten habe ich noch. Okay. Wieso kommen am 27.28.22. zwei Söldner an meine Wohnung und wollen mich kurz und klein schlagen? Das frage ich euch mal, okay? In der offenen Gesellschaft hier. In der offenen Gesellschaft. Frag ich euch mal. Frag ich mich nicht mal gerne, okay? Ich darf es nicht mal fragen. Warum kommen zwei Söldner, Brüder von dir, an meine Tür? Geht von meiner Zeit nicht weg. Definitiv. Wollen wir mal sehen. Sehen Sie, keine Antwort ist auch eine Antwort. Nächste Frage. Wieso habe ich, ich kein DVD hier? Wir sind ganz gut, Wir sind Kinder. Ich kann mich kontrollieren. Ihr braucht keine Angst vor mir zu haben. Niemals. Ich beschütze dieses Objekt. Ich habe, auch mal gesagt, ich habe auch mal gesagt, ich beschütze diese beiden Frauen mit meinem Leben. ja? Ich habe viel verloren auf diesem Weg. ja? Aber ich bin der interne Projektleiter sofort. Und dagegen könnt ihr nichts machen. Ich bin von der WIR. Die WIR wird eines Tages das hier übernehmen, weil die uns ein Auslaufmodell ist. Ja? Die uns ist ein Auslaufmodell, weil es betrügerische Machenschaften da sind. Und das wäre auch eine beweisen für ja? Ich bin gerade dabei, das zu recherchieren. Warum wird die das Wohnung eigentlich gekündigt? Das will ich mal wissen, gern langsam. Kein Kommentar. Kein Kommentar ist auch am Wohn. Ich habe mich mit noch noch. Seht ihr, ich, habe, ich schaffe es uns immer in fünf Minuten, euch fertig zu machen. Ja? Und keiner von euch wird was sagen. Oh, ich habe ein Problem mit dir. Mit dir habe ich ein Problem heute. Wie war es noch meinem ersten Plenum? Wir kommen als und wir können nicht bestimmen, wer hier rein, wo rauskommt. Ja, ja, hab ich gesagt. schön, verdammt nochmal. hier kommst du nie da rein. Du kommst hier nicht rein, acht mit, hab ich mir gedacht. Du kommst hier nicht rein, acht mit, hab ich mir gedacht, ja? Ah, sechs Minuten, sieben Minuten, seitdem die Aufnahme läuft. Okay? Frau Ederle, Sie wissen Bescheid. Wenn ich nächstes Mal komme, dann bahnen Sie mich mit Respekt, ja? Und keiner von der Runde sagt, ich will nicht belästigt werden, ja? Ich will, dass meine Reparaturen gemacht werden, ja, Frau Ederle. Wann wird mein Bad repariert? Keine Antwort ist auch eine Antwort, ne? Genau. Wollen Sie weiter Plagate-Politik betreiben? 30 Sekunden. Wollen Sie weiter Blockadepolitik betreiben? Ich sag dazu nichts. So, sagen Sie was von uns? Nein. Sagen Sie was von uns? Sie wollen neben mir einziehen? Gut. Viel Spaß aber. Viel Spaß. Sie wissen nicht. Ich heiße Achmed dir, ja? ja. Viel Spaß. Aber 30. .04. Ich komme nicht raus, Leute. Okay? Ich gehe nicht raus hier. Ich habe für diese Wohnung geblutet, ja? Ich habe für diese Wohnung geblutet und, ja? Wir wollen mal sehen, ich habe jetzt nicht mehr mit, mit euch zu tun, sondern mit dem Staatsschutz. Ich finde, bin sofort fertig, Abgang wird gemacht, Leute. Ruhig jetzt. Ruhig jetzt. Bevor das Kind aufwacht, ja? So, Abgang jetzt, Abgang. Nein, ich habe schon mal euren Fokus, ja? Das wollte ich nur mal. Ich wollte nur mal ein paar Sachen gesprochen haben, ja? Ich habe alles, was Wichtiger ist für meine Aufnahme. Hat die Polizei gerufen, wieder mal? Ich bin mal draußen, ja? Ihr könnt euer Plenum, euer ihr habt mich aus jedem Projekt rausgeschlossen, aus jedem Projekt, ja? Ihr hättet mich einfach nur integrieren müssen dieses Projekt, ja? Und das macht ihr nicht. Das macht ihr nicht, ja? Da können wir sagen, was ihr wollt. Das ist signifikant, nämlich signifikant. Und nicht fiktiv, nicht fiktiv, ne? Ja? Signifikant ist das. Nehmen ja, wir mal Kamera raus. Das hat sich nämlich erledigt jetzt. Ich habe acht Minuten aufgerannt.